Hallo zusammen, mein Name ist Wenziga, ich bin im ersten Lehrjahr Fachfrau Hauswirtschaft im Kantonsspital Aare und ich wollte euch heute einen Teil von unserem Beruf zeigen. Kommt mal mit! Wir bedienen Gäste, Patienten und Kaisermitarbeiter in unserem Restaurant im Le Club. Beim Catering decken wir den Tisch und dekorieren den Saal. Unser ist sehr vielseitig. Wir machen jeden Tag etwas anderes. Wir arbeiten viel im Team und haben auch viel Kontakt mit den Leuten. Wir sind zuständig, dass KSA-Mitarbeiter immer frische Arbeitskleider haben und Stationen wie auch Ops Notfall verschiedene Wäsche bekommen. Wir sind für Sauberkeit und Ordnung im Spital zuständig. Wir reinigen unter anderem Patientenzimmer, Büros und Aufenthaltsräume. In der Küche unterstützen wir Köch, aber können auch einfache Gerichte selber herstellen. Auch hier helfen wir für die Zubereitung fürs Catering mit, wie zum Beispiel anrichten, Desserts oder Apérobrötli. Wir suchen Menschen mit Herz. Gehörst du auch dazu? Dann bewirb dich als Bafra Hauswirtschaft im Kartonspital ARA.